Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schnell zum Spiel Call of Duty Duo mit Tante. Hier kommt das Video. Wir fangen an. Äh? Na, an so funktioniert Verlenkung. das jetzt. Okay, Tante, darf ich dir was zeigen? Motivationslied oder später? <lacht> später. Ah, okay. passt. Ah! Ja! Sehr stark, Dante. Diese Runde gehört uns. Sehr schön. Okay, die machen wir. Er hat fast kein Leben mehr. Sehr stark. Was für ein Glück Mann, haben. Sie. Oh, oh. Ah! Zwei. Sehr ah! stagante. Nicht einmal John Wick würde das überleben. Er ja. das. Ja, ja. Nein, ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn aber gesehen. Oh. Mein Popo. alle Oha, Oha. Sehr stark, gib ihn, gib ihn, gib ihn! Ja! Spar! Sehr stark! Ja, aber das war ja Taktik, links, rechts. das an dir. Erledige Uns! Tante! und <preparationsan> Wey. Oha. Ja, <lacht> Okay. <lacht> okay. Hab einen. Da ist der zweite bei mir. Er geht in die Mitte. Ja, Dante! Ja! Sehr stark. Mit Ja. Das ist der Match. Uh, A. Sehr stark. Ich... Ja, Dante. Ah, sehr klar. stark. Sie. Sehr spu. Sehr stark. Ja, Sieg. Sehr schön, danke. Ich hoffe, dass das Video hat euch gefallen. Es wird nochmals sein aufgenommen. Und wenn es wieder fahren heißt, einschalten.